und die Bänder Bändertrennübung, also Erfahrung einer Zuschauerin damit, eine sehr regelrecht magische Übung. Ist auch in meinem Modul 0 natürlich drin, liebes Kummer. Und ja, ich wollte noch am Anfang bitten, die Hälfte gucken ja immer so, ohne mal auf den Abo-Knopf gedrückt zu haben. Ihr könnt mich damit sehr unterstützen, dass ihr es das einfach mal macht. Oder ich freue mich auch mal sehr, über die Leute, die mal eine Kanalmitgliedschaft abschließen oder mal so ein super Thanks lassen oder so. Ich überlege immer noch, ob ich ähm, meinen Kanal äh, mal einen Großteil der Videos irgendwie auf Patreon mache, äh, hinter eine Paywall. Ähm, und ja, aber irgendwie finde ich es auch cool, das ähm, so weiterzumachen, wie es bisher ist. Aber da brauche ich eure Unterstützung auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf libysche.de machen, eine Zuschauerin. Und äh, sie schreibt, Lieber Christian, ich feiere deinen Kanal, deine Arbeit, habe all deine Bücher gelesen, fast alle Videos gesehen und mich, arbeite mich gerade durch die Kurse auf libysche.de. Seit ich dich entdeckt habe, merke ich, dass ich inhaltlich viel stärker geworden bin und habe so eine Art inneren Frieden gefunden. Boah, das ist doch schön. <lacht> Großes Dankeschön dafür. Ich bin eine alleinerziehende Mutter in den 40ern. Von zwei Teenager-Kindern und pendele Zeit meines Lebens zwischen Plus und Minus wohl. Es ist immer das eine oder das andere extrem, aber in Summe bin ich wahrscheinlich eher ein bisschen mehr im Minus. Bis mir das Universum vor sieben Jahren meine größte Aufgabe schickte, die ich nur dank deiner Hilfe lösen konnte. Über Tinderli lernte ich einen Partner kennen, der 130 Kilometer entfernt lebte. Seine Kids lebten teilweise bei ihm, teilweise bei der Mutter am gleichen Ort. Von dieser war er zwar getrennt, als wir uns kennenlernten, aber auf der emotionalen Leb Ebene war nichts geklärt zwischen den beiden. Er bezeichnete sie als Narzisstin und total Psycho. Ja, das ist immer nicht so unbedingt, was man haben will. Ne? Ich meine, es ist ja auch on vogue mittlerweile, sich so zu titulieren. Und vielleicht ist es ja auch, war es ja auch schwierig. Und, ähm, aber ich kann nur immer sagen, ohne jetzt den hier zu kennen, den man natürlich... <lacht> dass auch die Leute, die selber eher auf der Täterebene, sag ich, sind, die sagen auch immer, dass der andere Narzisst und Psycho war. Also das allein heißt gar nichts. <lacht> äh, aber gut, auf jeden Fall aus einer dramatischen Beziehung. Ne? Als ich zwischen, ach sorry, als ich das erste Mal bei ihm zu Be Besuch war, fuhr sie zufällig an seinem Haus vorbei, Sah mein Auto, ortsfremdes Kennzeichen und stürmte kurz nach Wohnung. Okay, das ist echt ein bisschen Psycho, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, mit der Tochter im Schlepptau, der sie erklärte: Schau dir die NUTTE an, dir den Papa gerade wegnimmt. Drama, Drama ohne Ende. Und wenn man so ein Drama-Gehen hat, also sehr mal auch drunter leidet, ist es so: ach, Drama, Drama. Es ist verrückt, heckig. Äh, er stand nur bedröppelt daneben. Ja, was heißt bedröppelt daneben? Er äh, sorgt nicht dafür, dass ihr eine sichere Dating-Umgebung habt. Ne? Ich meine, das ist nicht nur die Frau, es ist auch er, der keine Grenzen setzt und äh, der Frau und seiner Ex nicht mal ordentlich Bescheid sagt, was sie da eigentlich macht irgendwie. Und äh, wie gesagt, das kann vielleicht mal einmal passieren, aber wenn es zweimal passiert dann hast du einfach jemanden, der, der bestellt dir keine sichere Umgebung. Ne? Und da hast du zwar wieder schön Drami, Drami, aber ist halt nicht safe. Ne? Heute weiß ich, dass ich in dem Moment so schnell wie möglich das weiter hätte suchen sollen. Ich sage nicht, das hast du nicht gemacht. Ey. Okay. Aber es hat mir so leid, dass ich ihn tröstete und ab da war ich mittendrin in einem ganz perfiden Dreieck. Da ist ja wieder das dreieck ne? Das ist ja auch, also, ihr sollt euch da ja auch nicht raushalten aus mangelndem Mitgefühl. Natürlich ist das Scheiße für den Mann. Aber, sondern, ähm, ja. Also, man kann da Mitgefühl mit haben, aber es ist einfach jemand, der keine Grenzen setzen kann und der ist nicht safe, ne? Wie in SLA mal gesagt wird. Keine sichere Person irgendwie, ne? Ja, und die ziehen dann immer gerne in die Liebesucht rein, so, ne. Äh, so, sie hatte regelmäßig solche Aussetzer und der ließ ja alles durchgehen. Genau das meine ich. Keine fucking Grenzen. Und das ist äh, auf eine Art genauso toxisch, wie sie sich verhält, ne, dieses keine Grenzen setzen, ne. Und habe ich auch schon erlebt, in meinem Datingleben, andersrum, und ja, wenn dann der Ex immer auftaucht, plötzlich, ne? ähm, ja, es kann passieren, ist menschlich, aber fragt man sich schon, was soll der Scheiß, ne, was soll der Scheiß und äh, machst, ja, einfach kein, keine schöne Dating-Erfahrung, ne, und sollte man sich einfach, äh, wie gesagt, sollte man jetzt niemanden für fertig machen, dass das so ist, oder das so allgemein bewerten, aber man kann es ja für sich bewerten und kann sagen, nee, sorry, möchte ich nicht das möchte ich nicht haben, ne? Hm. Oha, jetzt wird es auch noch mal richtig krass, okay. Äh, also ließ sie alles durchgehen aus Angst, sie immer noch mehr zu provozieren und dann zu riskieren, dass sie einen Frust an den Kids auslassen würde. Es gibt keinen Grund, einem Menschen, der sich daneben nimmt, nicht Grenzen aufzuzeigen, auch nicht Kinder. Was sollen die denn lernen? Wenn die sehen, Eltern verhalten sich völlig out of order, das ist doch immer so mit dieser Angst, diese Angst, diese Angst, äh, damit halten sich oder werden Co-Abhängige gefügig gehalten, so ne, mit dieser Angst, ne, aber was soll schon passieren, ey, mein Gott, also ist auch egal, was auch immer äh, sie da jetzt macht, aber gibt keinen Grund, meiner Ansicht nach gibt es keinen Grund, keine Grenzen zu setzen, man kann ja für sich sagen, ich möchte das einfach nicht. Und wenn sie dann die Kinder nicht gut behandelt, dann muss man halt gucken, was man dann macht. Aber es gibt keinen Grund, sich da erpressen zu lassen. So, ne? äh, dann gab es wieder Tage, an denen es total harmonisch war zwischen den beiden. Ja, das ist mega toxisch, wenn das so hin und her geht. Das ist mega toxisch. Ja, das sollte man auf gar keinen, das ist auf definitiv ein Dreieck dann. Ne? Äh, die Stimmungslage bestimmt immer sie. Und er war dann einfach mal nur dankbar, dass es gerade mal keinen Terror gab. Nee, er macht volles Fund mit, dein Ex. Volles Fund mit. Also, würde ich aus heutiger Sicht, Lichtgeschwindigkeit wäre ich da raus. Wirklich. Ohne Scheiß. Nicht, weil irgendjemand böse ist oder so. Einfach so, nee, sorry Leute, Ey, macht euren Scheiß alleine. Kein Bock auf Drama. Pff, kannst dich melden, wenn du das geklärt hast. Wenn ich dann noch auf dem Markt bin, können wir weiter gucken. Aber, nee. So, mir hat das natürlich nicht gefallen. Sie durfte mich an einem Tag als NUTTE bezeichnen. Und er hat jetzt immer durchgehen lassen. Ja, aber das ist auch du, das weißt du aber auch, ne? Hast du auch du keine Grenzen, ne? Muss ich echt sagen. Das, ähm, ihr müsst, also eigentlich alle, für fast, also für 98% der Leute, die mir schreiben, gilt eigentlich, ihr müsst viel härter sein, viel kälter auch, ne? Viel neutraler und wirklich, äh, dass das Universum belohnt ist, einfach nicht, wenn ihr immer so weich seid und, und so nett anstellen, wo es einfach zu nichts führt. Ne? Man kann ja nett sein hinter einem gut gesicherten Gartenzaun von klaren Grenzen, aber äh, ja, ich kenne nicht, kennt ihr diesen, dieses Wheel, ähm, dass sieht man so eine Frau und dann sagt dir jemand, ah, wir haben sie leider wir haben leider einen Fehler gemacht, wir haben sie falsch behandelt, sie haben nur noch zwei Tage zu leben und dann sagt die co Frau, das macht doch nichts. <lacht> Tot gelacht, wie ich das gesehen habe. <lacht> ja, und das ist ein Stück, Stück Wahrheit so, ne? <lacht> so, am nächsten Tag tranken die beiden gemütlich zusammen Kaffee. Ja, das ist, sorry, das ist. Wahrscheinlich hast du mich da noch nicht gekannt, aber das ist so ein krasser Dealbreaker, wirklich. Sollen sie doch machen, aber ohne dich, ne? Das können sie ja machen bis ans Ende aller Tage. Aber nicht mit dir, ne? Wenn ich dazu was sagte, war ich. Ich war ja immer sofort extremst genervt und meinte, er habe schon genug, er hatte schon, er hatte schon eine Psychofrau im Leben und wollte mit mir ausschließlich eine schöne Zeit und keine problemorientierten Gespräche. Ja, also bei ihr lässt alles durchgehen und du darfst nicht mal Pieps sagen, ne? Aber so ist es eigentlich so immer auch hier wieder der absolut normale Ablauf. Schnell gerieten wir in eine total ungute Konstellation mit einem, was dazugehört. Ich hielt das dreieinhalb Jahre aus. Alter Falter! Aber irgendwann trennen wir uns schließlich. Danach zwei Jahre Funkstille, in der ich endlich zur Ruhe kam. Aber trotzdem noch viel Nachdachte und die Schuld hauptsächlich bei mir suchte. Wenn ich nur cooler gewesen wäre, wäre alles gut gewesen. Also das war schon mal so ein Gedanke. Irgendwann kam es wieder, äh, ein Kontakt zustande und wir suchten einen Neustart. Ja, das hat bestimmt jetzt viel besser geklappt, das kennen wir ja. So, mal gucken, was diesmal passiert. Das Verhältnis der Ex dann nur entspannt. Sie hatte einen neuen Partner und erschien auch einige Dinge eingesehen zu haben. Und war nicht mehr so krass minuspolig. Er ja, ist ja nur zu dir so also minuspolig. Zu der Frau ist er ja extrem pluspolig. Ich hatte ne? ja, zu diesem Zeitpunkt schon deinen Kanal entdeckt und geschworen, die Sache zu beenden, sobald wir wieder in alte Muster verfallen würden. Okay, in ein paar Wochen lief es gut, dann ging es schnell wieder bergab. Puh, ich erhielt äh, wenige Wochen später eine schlimme Diagnose. Puh, okay. Aber das ist ja auch krass. Er betreut mich da zu sein. Und solange es nur darum ging, einem Blumenstrauß im Krankenhaus zu erscheinen, war es auch so. Ja, ich kann das nicht belegen. Ich wusste jetzt auch nicht, dass es so Forschungen dazu gibt. Aber äh, was man immer wieder hört, das ist allerdings hier nicht der Fall. Äh, dass es so toxische Beziehungen, dass so die Entzündungsneigung im Körper zu steigern scheint. Also alles, was mit Itis hinten dran ist, so. Ähm, aber eins kann ich auf jeden sagen, gesund ist das nicht, diese Art von Beziehung. Ne? Das geht wirklich auf den Körper, auch wenn man im Einzelfall das nie sagen kann, ob das irgendwas damit zu tun hatte. Ne? Also jetzt in diesem Falle, ich will jetzt da nicht so viele Details vorlesen, ist das sicherlich auch fraglich, sehr fraglich. Ähm so, als ich in dieser Zeit jedoch die freundschaftlichen Besuche der Ex-Frau. Ja, es ist einfach unfassbar. Das zieht sich ja durch praktisch alle Mails, die ich bekomme. Und es ist auch meine durchgängige Erfahrung. Es, es, es gibt einfach keine Veränderung in diesen Beziehungen. Es ist wirklich. Also wenn es eine Veränderung gibt, dann nur zum Negativen, aber es ist, wird nie besser. Deswegen kann man bei toxischen Beziehungen immer so leicht zu raten, weil es einfach immer das Gleiche ist. So, ne? Immer das Gleiche, ne? Es ist so unfassbar, wirklich, ey. So, äh, aber wie gesagt, äh, ich meine, eigentlich hätte du hier schon wieder gehen müssen. So, ne? so und äh, da äh, muss das ganz klar definieren, was geht und was nicht geht. Ich meine, aber das ist eh ein Lost Case hier. Ne? So, die beiden hat eine der Trennung eine Freundschaft entwickelt und sie kamen und gingen in seinem Haus ungemeldet, unangemeldet, wie es ihr gefiel. Aber zufällig immer nur dann, wenn ich nicht da war. Mir gefiel das nicht, da ich aus der Vergangenheit noch einige Rechnungen mit ihr offen hatte und mich Hintergangen fühlte, wie er mit ihr auf gut Freund machte. Da ich ihm den Kontakt aber auch nicht verbieten konnte und wollte, schlug ich vor, dass wir uns mal zu dritt oder zu viert mit ihrem Freund treffen sollten, um die Geister der Vergangenheit zu vertreiben. Dieser Vorschlag wurde abgeschmettert, lächerlich gemacht. Ja, mehr musst du ja nicht wissen. Ne? Er sah darin kein Problem. Ja, ich weiß nicht, was du an ihm findest, ob er irgendwie... Brad Pitt ist oder was? Ja, das ist alles völlig indiskutabel. Ne? Wirklich. Was ist denn das Gute an ihm eigentlich? <lacht> Kleine Frage. Äh, außerdem könnte er nichts dafür, wenn sie spontan vor der Tür steht. Doch, er kann was dafür, er lässt dieses Spiel laufen und damit ist er einfach kein geeigneter Partner, kein Boyfriend-Material. Ne? Hm, Verstand nicht, warum ich eins hatte? Sie ist die Mutter der Kinder. Ja, doch, dieses Diskutieren bringt er ja immer nichts, gar nichts. Außerdem könnte er nichts dafür, als ich ihn bat, während meiner Krankheit derartige Unruhe von mir fernzuhalten. Oh, das so was kann man auch total vergessen. Ey. Reagiert er ja total ungehalten. Ja, wie kannst du, obwohl du todkrank bist, wie kannst du irgendwelche Ansprüche haben? Das kann nur die Ex-Frau. Ja, richtig gesund hier alles. Also, das Gesündeste, was du da machen kannst, ist, sich da rauszuhalten. Das muss man aus solchen Beziehungen. Also, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich kann, man kann jetzt nie sagen, ob ein das körperlich krank macht, aber dass es ist eigentlich gesünder macht, solche Beziehungen, das kann man, glaube ich, sagen. Ne? So, er reagierte ungehalten und wir hatten immer öfter endlose, energiezerne Tox-Diskussionen. Er wollte mein Problem partout nicht einsehen und unterstellte mir krankhafte Eifersucht. Was soll man dazu noch sagen? Die Schulter am Auseinanderdrift in unserer Beziehung sieht er alleine bei mir. Ich wusste da schon, dass ich dringend aus dieser Beziehung raus muss, hinter, insbesondere vor dem Hintergrund meiner Krankheit. Ich brauchte meine Energien, um gesund zu werden und zu bleiben und nicht für diesen toxischen Scheiß. Schaffte es aber dann auch nicht, Schluss zu machen. Wo innerlich total zerrissen deswegen. In dieser Zeit habe ich exzessiv gehemmschemeiert. Das gab mir den Schub, den ich brauchte, um endlich Schluss zu machen. Schimmeyer, wer es nicht weiß, es das heißt, glaube ich, dass man nächtelang äh, die Videos in Endlosschlafe guckt. Äh, das gab mir den Schub, den ich brauchte. Ich gebe jetzt zu, dass die Schlussmachphase ein dreimodiges On-Off-Drama war. Ja, das ist nicht so selten. Äh, währenddessen wir plötzlich die Rollen tauschten. Irgendwann habe ich dann die Bändertrenn-Übung im Liebeskummerkurs gemacht. Ein Game-Changer. Seitdem schaffe ich es problemlos, Nullkontakt konsequent durchzuziehen. Diese Übung ist magisch. Es ist eigentlich von der ganzen Anlage her, so eine spirituelle Übung, also sagt, findet ihr ein Modul 0, äh, kann man sich jetzt drüber streiten, ob die dann doch auf der psychologischen Ebene wirkt, aber ist ja egal, Hauptsache sie wirkt. <lacht> äh, die gibt es, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten, wirklich. Ähm, und ja, ich finde sie aber trotzdem magisch, weil ja immer wieder, äh, wenn man diese Bänder trennt, passieren die merkwürdigsten Sachen, ne? dass ich wirklich genau Stunde danach oder einen Tag danach äh, sich wieder jemand meldet, der sich lange nicht gemeldet hat. Und es ist, die Übung ist wirklich magisch, magisch, wirklich. Da kann man echt ähm, ein Faible kriegen fürs Spirituelle, wenn man das mal erlebt hat. So, äh, es fällt mir überhaupt nicht mehr schwer. Klar denke ich immer wieder bei alles nach, aber Gedankenkreisen nimmt nur nicht mehr 90% meiner Gedanken an, sondern nur noch 10% Tendenz fallend. Gute Arbeit. Ich gebe zu, dass ich skeptisch an diese Übung herangetreten bin, weil ich ein sehr rational, analytischer Mensch bin und an solche Sachen eigentlich nicht wirklich glaube. Aber es war schon eine fast magische Erfahrung, die ich jedem ans Herz legen möchte. Hört diese Worte. Man kann es ja einfach mal ausprobieren. Ne? Wenn es nichts bringt, bringt es nichts. Aber oft ist es so. Ne? Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob ich das ohne deinen Input geschafft hätte. Liebe Grüße und äh, konnte leider zur Lesung nicht kommen, weil ich krank war. Ja, ich wünsche dir alles Gute, dass du hoffentlich, wenn das nicht schon der Fall ist, ähm, komplett genießt, sowohl von deiner körperlichen Erkrankung als auch von toxischen Beziehungen und wir hören uns bald wieder.